Jsem proto velice ráda, že pan se byl tak laskavý a velice flexibilní, byl ochotný přijmout naše pozvání a rychle sem k nám přijel a povědět nám něco o významu alejí pro turismus. A je projekt pro a představí vám právě jeden projekt v rámci něhož ty Aleje jsou zapojeny do toho cestovního ruchu děkuji. uvidíme. Já jsem děkuji. Děkuji za přednášku. Já jsem dělal význam. Já, Já jsem dělal význam. Já, v Ostravě za přednášku. Já jsem dělal význam. Já, jsem potkal na und ich hatte damals über die Geschichte der Allianz gesprochen. Das war auch mal mein Thema meiner Doktorarbeit vor inzwischen mehr als 20 Jahren. Ja und heute würde ich daran anknüpfen und über das Thema Tourismus. A dnes na to navážu a pohovořím o tématu Aleje a turistika. Ich würde zunächst mal ein paar und theoretische Grundlagen dazu darstellen und dann hauptsächlich Praxisbeispiele zeigen und zum něco teoretického, potom se podíváme na příklady z praxe a nějaký závěry. Die ästhetische ist seit dem Barock bekannt, das ist unter den Linden in Berlin. den Linden Das war das Prominieren war die typische ähm, Art der Erholung. So lidé promenádovali touto ulicí, což patřilo k vějšímu zvyku a určitému typu odpočinku nebo rekreace. A teď je otázka, k jaké formě cestovního ruchu je možné využít, ale v Dyskusja idzie Ale nebudu teď hovořit o alejích v parcích, jako wie się auch hier že Bekannt sind in je, třeba zbiór, sondern über die ale budu straßen. o alejích w parcjach, Unterscheiden, ist die Allee sozusagen das Hauptthema eines Weges oder ist sie, immer, ist sie ein Begleitelement? Ich zeige bei den Praxisbeispielen das Beispiel eines Alleen-Grundweges, den wir in Brandenburg konzipiert haben. Wir ja. in Im Allgemeinen ist die Allee aber einfach Bestandteil einer attraktiven Landschaft. ist so, so haben viele Touristen ein Bild, das Bild einer Landschaft, zu der auch die Alleen gehören tak uh, turisté právě jezdí za určitým charakteristickým krajiným rázem, k němuž patří uh, aleje. das Beispiel Rügen genannt. A právě Rujana patří, nebo má takovýto charakteristický krajinný ráz. A nebo také v Polsku, uh, jak to bylo jmenováno, tam těch alejí mají také hodně. Das gilt aber auch für den Süden Schwedens. Aber Wir kooperieren wir gerade mit einer Universität auch in der Erforschung der Alleenlandschaften dort. Wir mit der Universität, na Und ähm, ja, das gilt auch für andere Räume in Europa, zum Beispiel die Toskana, wo bestimmte Pinien-Aleen ja. sind. A nebo také v Toskánsku jsou zase jiné charakteristické charakteristické, ale lineare oder. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die ja, Art des Verkehrsmittels, mit der man erleben erlebt. Ist es eine Auto Route oder Fahrrad? Ist es Další otázkou, na kterou se můžeme zamyslet, je, zda, alej, jak Alej zažíváme, z jakého dopravního prostředku, s auta nebo z kola. Možná hmm. ještě další otázka, proč vlastně máme Alej jako krásné. Es gibt so etwas wie ein genetisch verankertes Programm in uns allen, was landschaftliche Schönheit angeht. Wir haben eine genetische Disposition, die wir sagen, so was in der Ukraine ist, ist schön, was nicht. Es gibt Kriterien wie Harmonie, Ordnung, Komplexität. Es gibt auch eine gewisse Harmonie, eine gewisse Komplexität, eine gewisse Komplexität. Und dass das allein in der Landschaft attraktiv macht, ist, dass, dass es diese, diese rhythmische Bepflanzung, diese regelmäßige Bepflanzung, eine gewisse Struktur in die Landschaft einbringt. einkommt. Allier also, sind sehr interessant oder schön in der Lande, weil sie, weil sie rytmisch verwendet sind und eine gewisse Rhythmische Struktur. Wenn ich mit äh, Kollegen, auch mit Naturschützern diskutiere über Landschaftliche Schönheit, gibt es häufig die Meinung, das lässt sich nicht objektiv bewerten. ich Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber ich glaube, das ist. Es gibt diesen schönen Satz von Adorno, einem Philosophen. Existuje takový jeden hezký citát od filozofa nebo někoho. řekl, že je to správně. Já bych řekl, že je to správně. Já bych řekl, Vždycky každý krajinu v Toskánsku bude považovat za krásnější než okolí města Gelsinkirchen. <laughs> durchschnittliche... Nic proti jedno to určitě ne, ale je to oblast, která se nachází v poruží a je prostě, řekněme, taková průměrná ohledně toho estetického to vnímání. Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrags einmal im Internet recherchiert, was findet man zum Thema Tourismus und Allee? Ja, so ich habe in der Vorbereitung dieses Vortrags einmal im Internet recherchiert, was findet man zum Thema Tourismus und Allee? An fünfter Stelle sind die Rügen der Allee. Na fünfter Stelle sind die Rügen der das ist wahrscheinlich ein Verdienst von Annette Post. Und vielen anderen. Also, wahrscheinlich Annette, Annette und <laughs> Ja, um, das Thema der in Wertsetzung von Annien durch Tourismus ist noch nicht alt. Das uh, určitého uh, Hodnocení nebo Dämmung von in einer Diplomarbeit vor einigen Jahren ist dazu recherchiert worden und eine der ersten äh, Fundstellen äh, oder Initiativen, die Alleen touristisch genutzt haben, war hier auch auf Rügen ein Fahrradverein, der Touren organisiert hat. Takhle dělala se tím jedna diplomová práce před pár lety, každopádně byl to bylo i téma jednoho spouku pro cyklisty, které, vlastně vzdružení, které zde funguje na rojaně a ti tí se tím začaly zabývat už v roce 1998. Zároveň so velký Meilenstein je to sogenannte deutsche Lénstraße, auto. organizovali různé právě trasy, die Kostitzke, aber das ist ein sehr wichtiger Projekt, der in dem Projekt niemals alleine war. Und das sind zwei äh, regionale Lehnkonzepte, äh, die wir an der Hochschule in Eberswalde mit Studenten gemacht haben. Und aus äh, diesen Beispielen zeige ich, A máme ještě dva takové regionální projekty, které jsme dělali se studenty na univerzitě nebo na vysoké škole v a k tomu se ještě asi dostaneme později v detailejí. Známe způsobem Nejprve k alejím z toho pohledu z automobilu, nebo pro motorist, říkáme. Diese, diese deutsche allianz glaube ich, kennen Sie, deshalb brauche ich das nicht weiter erläutern. Ich glaube, dass die deutsche Allianz-Route, kann nicht wäre, ich, interessant, etwas auszudehnen auf ganz Europa. das die ganze Europäische <laughs> ein weiteres inzwischen gut entwickeltes Projekt ist die sogenannte Lippische Allianzstraße in Nordrhein-Westfalen. In der nördlichen Rhine-Westfalen ist ein Projekt, der sich als Lippische Allianzstraße und auch ziemlich weit verbreitet Auch basierend auf einem Allianzkatastrophe und finden Informationen im Internet viel zu. Zum Projekt wirují Katastr Alenii, Zeměseverní podíje Westslavska a tady je adresa, kde se můžete více o tomto projektu informovat. Jetzt gehe ich aber im Schwerpunkt auf Fahrradtourismus ein. Also CMS Bike Cicloturistice. <laughs> das ist äh uh, nicht das, was man unter heutigen modernen Fahrrädern versteht. Da können sice moderní kolo ne představujeme už. Aber es macht deutlich, Fahrradverkehr ist gar nicht so alt. Hat sich eigentlich sogar erst später entwickelt, als der Autoverkehr. Aber die Cyklotouristik oder Cyklotourismen, hat eigentlich nicht so neu, dass die Fahrradkriege nicht so leichter als Autos? Das ist erste Fahrradrennen in den USA 1879. Das ist das erste Fahrradrennen in den USA 1879. Aber heute ist Fahrradtourismus ein wichtiger Bestandteil des Tourismus, der Wertschöpfung im Tourismus. Cykloturistika v současné době představuje důležitou a velkou část obecně cestovního z Bundesministerium für Wirtschaft von 2009. Máme Ministerstva hospodářství. Ten první graf nám ukazuje dovolenou na kole a ten druhý graf se zabývá pouze výlety na kole. To první je tedy s přenacování. 65 euro gibt jeder pro Každý cyklista denně vydá asi 65 euro. Und bei den Ausflüglern, das sind ja häufig nur halbtagesausflüge, halb sind es 16 Euro. Und wenn man das insgesamt betrachtet, sind es in Deutschland 3,8 Milliarden Euro pro Jahr durch Fahrrad turismus. ale je to ročně celá německou 3,8 miliardy EUR, které uh, věnují cyklisté. von 2010 und uh, die Wachstumsraten sind nach und vor sehr hoch mm. bei 5 zwischen 5 no, uprátí, uh, uh, to jsou data z roku 2010, ale ten trend je uh, stále, nebo stále, vysoký. Ja, zeige ich das Beispiel eines Fahrradwegkonzeptes, was im Rahmen einer Diplomarbeit entwickelt worden ist. ich Ihnen die Idee war, für Berliner die ein die zu die war, die war, mit dem die angebunden an die Bahn die machen zu können. die die sice ta myšlenka té práce původně byla vytvořit nějakou koncepci pro cyklisty v severním Berlínu a sice tak aby oni mohli i navázat potom na železniční spojení. Und die Aufgabe ist es sowohl die Qualität der Wege, die Befahrbarkeit der Wege zu recherchieren als auch die Qualität der Landschaft und natürlich der Allee v rámci té diplomové práce se řešila jinak kvalita těch cyklus ale i kvalita krajiny, kterou ty cykluskecký procházejí. Und wenn der er Herr Command der Güte damals 2010 die tolle Datenbank von den Händeln gehabt hätte, dann hätte er es sehr viel einfacher gehabt. Die wir haben ja 2010 měl k dispozici tu ob o které a hovoří, govori, která teď, na které se teď pracuje, tak je to měl určitě daleko jednou duší. Weil im Grunde geht es ja darum, eine Route zu definieren, die einerseits äh, Schöne Alleen beinhaltet und auf der anderen Seite Fahrradwege darstellt. Und ich nehme an, Sie haben auch die Daten für Fahrradwege und äh, Wegequalitäten in Ihrer Daten. Wie geht es darum, dass die Brüder von einer Brüder von einer Brüder verabschiedet haben, die in diesem Fall mit Alleen? myslím, že i na, na těch portálech, nebo v rámci těch systémů, které nám pan ukázal, že tam asi jsou také informace pro ciklo, o cikloste, nebo pro cyklisty. Aber auch wenn man so eine Datenbank hat, ist es wahrscheinlich notwendig auch die Route abzufahren und zu kartieren, weil nicht alle Details findet man in Datenbank. Ale i když bychom asi also tu databáze měli k dispozici, určitě je vhodné přeci jenom tu trasu potom nějakým způsobem tedy a projezd si zmapovat, protože určitě tam nebudou všechna zajímavá data. This is Popol -allee, -allee, gut für Tohle je například krásná poklová alej, která ale není úplně nejvhodnější pro cyklisty. Na ja, základě státu des veges. Uh, das gleiche gilt für diese Straße, auch typisch für die DDR-Zeit. Ich glaube, das haben sie auch in der Tschechischen Republik, diese Betonwege. Das ist der ist ein Beispiel. die Zeste in der die Benutzbarkeit von Straßen ohne separaten Fahrradweg ist sehr unterschiedlich. Das hängt von der Verkehrsmenge. Da ja. zivilisierte Uživáři posílají kolo skrz konev silnice, kde přijíhá normální doprava. Tlačí samozřejmě hladně na tom. Jak ta je? Es gibt keine äh, strikten Grenzwerte, ab denen man, man sagen könnte, die Straße ist geeignet nee. oder sie ist nicht geeignet. Herr Glüge, der Diplomant, hat damals in seiner Diplomarbeit empfohlen Straßen mit maximal drei Fahrzeugen pro Minute einzubeziehen in die Route. Wenn mhm. jetzt also dann Diplomant, Herrn Gülke, dopolucil maximal je Auto, je Minute, also diese maximale Frequenz, das Anschließen zu der Trasse. Aber da werden im Grunde die Fahrradverbände gute Partner. Ne? Es gibt den ADFC, allgemeinen deutschen Fahrradclub, der wahrscheinlich auch empfiehlt, zwischen dazu. Ale existuje v Těmecku i cyklistický klub, který určitě bude mít nějaká současná další doporučení. Eine weitere Sache, die Fahrradrouten attraktiv machen, Alleerouten für den Fahrrad, ist neben der Ästhetik, der Schönheit der Bäume auch der Genuss der Früchte, Kirschallee im Herbst. Kromě estetického požitku, který cyklisté mají v alejích, tam je ještě další výhoda, a sice, že se si mohou ochutnat ty plody. Tady máme krásnou češňovou alej. Existuje gibt inzwischen eine homepage in Bramemburg, ich weiß nicht, ganz Deutschland, glaube ich. Die heißt Mundraub. Mundraub. <laughs> <laughs> Und da sind alle Fruchtallee eingetragen. Existuje v Německu dokonce i taková databáze, kde jsou uvedeny právě všechny ovocné, ale jak myslí si lidé mohou právě neby, užít i toho hlavkého ovoce? Bohužel se potom ty stromy často ne, jedí, ale o ty stromy se ale můžete ty běhmy oprštěňovat. To bylo jinak, že stromy se pronajímaly a vlastně se o ty stromy i pečovalo, to se A druhá Já jsem je to velmi podobné, ale chtěla se právě zeptat, jak to německu vypadá s diskusemi o hledě Sie meinen äh, Schadstoffe durch den Autoverkehr? Ja. Der BUND, eine Umweltorganisation, hat äh, das untersuchen lassen. Und äh, an den meisten Straßen ist das Obst unbedenklich. Na většině uh, silnic to ovoce je nezávislé. relativně méně Na relativně silnicích je možné bez uh, nějakých obav to ovoce konsumovat. V 1980.ách letech blej problém. Bety, samozřejmě, bylo problémem Bed see, bed see ale teď už máme bez tu benzín, tak už to není takový problém. On myslí lidi tohle to přetrvává. že to že U mm. nás je taková vyskřívala bezpečnostní, že teď ty auta jsou na krajinci velikrátu, kde sbírají to aber es eine die nicht mehr so gut der Stadt gibt. Und hier ist Polizei, nicht mehr und da auch zu also auch Statistiken Das Auch, das ja. auch das hängt hat von der Straßenkategorie. Es ist es eine große Bundesstraße oder eine kleine Gemeindestraße? Da ja. es Kategorie das so Kommunikation Ein weiteres äh, wichtige Frage oder oft auch Konflikt ist äh, Feldsteinpflaster. Es ist äh, wunderschön, es gehört auch zur Landschaft äh, in Mecklenburg, Vorpommern, genauso wie in Brandenburg, aber die, fahren, die Straßen sind nicht befahrbar mit dem Fahrrad pro cyklisty i ta stará dráha představuje docela problem. Ona Je sice krásná, ale pro cyklisty na konkursku před nimi nebo na Breybrursku prostě není hodná. Hmm. Ale das ist auch keine Lösung. Ale tohle také není řešení. Deshalb gibt es gute jsme přišli i na kompromisní dobrá řešení. Das ist, man, als adaption in der Denkmalpflege. Also an anpassung in der historischen Struktur an neue Funktionen. Das ist der europäische Fahrradweg von Südfrankreich, Calais bis königsberg No, tak tohle je třeba ukázka silnice, která vede z jižní Francie z Kale až do Kaliningradu. San Petersburg. do Petrohradu. Ja, wenn man mal zusammenfasst, welche Kriterien man heranziehen, um alle zu Kinder, dann ist eine wichtige Kriterium Straße oder ein eigener to Wenn málo für komunikace. so wichtiges Kriterien ist Die gute Befahrbarkeit des Weges Fläche. Weitgehend das lückenlose Allee. aber Eine attraktive Landschaft. Attraktive Es sollten auch dazu ergänzende Attraktionen sein für Zielgruppen, weil die Allee ist ja nicht das Einzige, weshalb man eine Fahrradtour macht. Měly by tam být ještě další atrakce na té cyklostezce, protože ale nejsou tím jediným, začím cykl, cyklistí jezdí. Also, na rujáně by to bylo třeba moře, nebo také různé zámečky nebo různá sídla. Wichtig ist auch eine touristische Infrastruktur, Cafés und Restaurants. Zum Beispiel bei der touristischen Infrastruktur, also Prozesse, dass man eine Kavane, ein Restaurant, Nur dann, wenn man solche Infrastrukturen hat, hat man auch regionale Wertschöpfung. Weil das die erste Täte, die das der Region bringt, die nächste Werte, die bringt. Es gab in den Anfängen, nach der, nachdem die Mauer gefallen ist, nach 1989, Befragungen der Berliner, mm -hmm. wie viel Geld sie bereit sind jeden Tag auszugeben. Und da hat man festgestellt, sie waren viel mehr Geld bereit auszugeben, als sie ausgeben konnten. Weil es nichts gab, wo um sie etwas lassen konnten. Ja. A oni byli ohledně utratit daleko více, než měli možnost utratit, protože těch možností zkrátka nebylo dost. A také takovým důležitým kritériem pro ty uh, stěsky, v ale je uh, přítomnost uh, napojení na železniční. Im sollte die Route zwischen 20 und 60 km. Taková cyklotrasa ideálně by měla být dlouhá 20 až 60 kilometrů. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Barn, von Berlin, haben wir zwei Routen konzipiert. mit dem Landkreis Barn, je severně od Berlína, Wir haben schon Eine Se týká věznených pro pro rodinu. die also, auch für Kinder ist. Pro děti. und eine sogenannte Kultur- und -kultur -route. Die se týkaly kultury a historie toho okresu toho Bei der Kinderroute ging es darum, zum einen Zoo einzubeziehen. U těch uh, tras pro děti šlo především o to, aby tam byly takové atrakce, jako například Zalodická zahrada. Mm. Um die world, yeah. mm. A naopak u těch druhých tras věnovaných spíše dospělým šlo o to, aby v cestě byla například nějaká kapanská síla. Uh, der Tourismusverband v Landkreis Barnier byl vůbec tento téma lídry v Landkreis v mezidě. Sehr aktiv auf seiner Internetseite und bietet das an. Das ist ein Auszug aus der Homepage, dargestellt ist die Länge der Route und die Attraktionen. für mm wir -hmm. sehen, du kannst nur sehen, wie bauweise sind die, denn das ist ja so beschrieben, waschend die ihre Dellen und was wir sehen. Ja, ich komme dann zum Fazit. Allein sind äh, bedeutsam als Bestandteil einer schönen Landschaft mm -hmm. in dem Fall. Každém v každém případě jsou ale neoddělitelnou součástí krásné krajiny. Když vytváříme ty cesty skrz aleje, je důležité zohlednit jednak, jakým dopravním prostředkem se má přes ty aleje, v a jaké cílové skupiny se to bude cesta. Und ganz besonders der Paraturismus hat eine sehr hohe Wachstumsrate in Deutschland. Ich glaube aber das gilt auch für andere Länder. Und die Regionale Wertschöpfung ist höher als beim Auto-Turismus. wenn mm ich das Thema aufhledet, ist der Tourismus. Man mm muss -hmm. nicht nur noch nach Rüchstau in Deutschland, sein, aber ich glaube, dass es auch bei Ihnen ist v české republice a je velmi důležitý pro region neboť tam může vytvářet nové hodnoty. Mm. Děkuji za